Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone of Mafly Gaming. Mal sehen was wir für Gegner bekommen. Wir spielen gegen ein Dieb. Mit meinem Hunter-Deck, den ich wenig angepasst habe. Wir begrüßen ihn erstmal. Ach, der ist kein Zug. Süß. Rauskommen bringt mir nichts, weil ihn sowieso kaputt macht. Also... Werden wir den Zug. Bringt eigentlich immer noch nichts, aber... Ach. Wir machen das anders. Hm, okay. Jetzt können wir Koinen. So, hier rein. Ich denke das spielt ein Akkro Deck. Oh, okay. oh, jetzt verstehe ich, was das für ein Motherfucker ist. Oh shit. Das ist jetzt ein wenig problematisch. Wenn man den Kult nicht den koin nicht benutzt wow er geht wahrscheinlich auf face einfach dumpf dumpf in die fresse mein oh gott Hmmmm Wo ist denn jetzt die Karte? Ah genau, hier Den nehmen wir Machen wir etwas stärker so. Da wird jetzt eine Waffe reinballern. Ich habe ja schon zwölf Leben. Was geht denn, Alter? Was zur Hölle? Ja, der ist natürlich weiter aufs Face. Juckt den nicht. Warum sollte sie noch jucken? Und das zwei weitere Damage. ich habe sechs mana ich hätte gerne sieben mana. ach das wollte ich gar nicht machen naja dieses ganze zu benutzen ist jetzt echt riskant Oh nee, jetzt macht er so Geht natürlich aufs Face Ah, der muss garantiert nicht ohne down deinen scheiß der die dings haben irgendwas anderes was drei damage macht hm. oh Gott. sieht da sich richtig viel laden mich jetzt nicht finishen kann weiß ich auch nicht hm. ja okay nein noch nicht ganz ich muss irgendwie beides lossehen eigentlich dann werde ich den los aber den anderen werde ich gar nicht los Nein, naja gut, da greift er mich jetzt ins Face an. Oh nein. Oh nein. Nicht sein Ernst. Ich kann doch nicht sein Ernst sein. und halt einfach Rino aus. Der Typ hasst mich. Hm, warum sollte er mich auch mögen? Ich bin doch sein Gegner. <lacht> Rexa vs. Gerash! Victory or death. Let the hunt. Hier gegen einen Control Warrior wahrscheinlich. Nein, behalten wir. Äh, nö. Hm. Ich will den behalten. Der kann mich nützlich sein, darin die Armor wegzulassen. Ähm, wegzulassen schon. Remove. Da ja, seine meisten Removes eh nur drei Damage machen maximal, außer den Siege ich versuche den Twin 3 zu spielen und ihn gar nicht erst seine Armor aufbauen lassen. typ schlägt, alter mal sehen ob das klappt der spielt doch echt langsam so jetzt Moment, der Spannung. Der Spannung, sagt man das so? Kommt der hin, ihn zu zerstören oder kann ich angreifen? Ich werde den nächsten Zug ihn zum Taunt machen. Oh nee. Oh ich hab echt einen Schlag Tim hinbekommen, ich glaub's nicht ist schon ein wenig Angst dass da jetzt schon nichts weg ist Na, Bash okay und der wird sich armen oh, doch nicht hm, kein dragon auf der Hand das ist gut zu wissen Oh, nice, Schrackler. Sand. Oh. Besser gelaufen als erwartet. na klar dass der nächste Dumm umgelaufen würde ich mal sagen er bekommt jetzt ordentlich aufs face sein scheiß golem wird er auch nicht benutzen können sag mal eine freezing trap Oh, jetzt spielt der Brawl und oh, doch nicht. Er gibt auf muss nah, aufs Maul hat er bekommen. Dann spielen wir gleich noch eine Runde. Weil es hat so schön gelaufen hat. Gelauft hat. Gelauft. Gott, Bruder, es hat gelaufen. Es war so schön läuft, wollte ich natürlich sagen. Rexa versus auf jeden Fall die Falle rauscoin. Oh. Ich hoffe, dass mich jetzt direkt angreifen wird. Null. in town. Hm. Okay. dass wir mit denen zuerst angreifen wird. In dem Fall würde es mir am meisten bringen, wenn ich das einfach mache. Schade. Egal, ist trotzdem nützlich für mich. Ach, na toll. Oh. Jetzt hat er gut gekommen, und. leben und... acht Attacke haben. Oh, mehr sogar. Oh, scheiße, jetzt habe ich trotzdem ein Problem. Oh, shit. Oh. Ich kann aber nur einen davon spielen. Ich glaube gar nicht. Ja, der gewinnt. Wir haben schon so ein starkes Monster, aber es bringt uns nichts. Well played. danke mein freund das war's noch heute mit der heutigen folge von let's play und ich hoffe es hat euch gefallen ihr dürft gerne daumen nach oben da lassen mich abonnieren ihr dürft auch disliken wenn ihr lust drauf habt ist mir egal das ist eure sache ob ihr es mögt oder nicht los und haut rein bis zum nächsten mal ciao